2014, prognostiziere ich einmal mutig, wird es die erste Landesregierung geben in Deutschland, die mehrere hunderttausend Euro an Open Educational Resources Förderungen ausschreibt und es wird einen Wettbewerb zuerst in den Universitäten und Schulen dieses Landes und danach in anderen Bundesländern geben, das nachzumachen.